Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute mal intensiv mit der Thematik beschäftigen, warum es so enorm wichtig ist, in sich selber zu investieren und warum ihr das unbedingt machen solltet. Am Ende des Tages ist es nun mal immer so, dass persönliche Weiterentwicklung und persönliche, generell persönliche Entwicklung einfach das wichtigste Gut eines Menschen ist. Denn am Ende des Tages möchte kein Mensch irgendwie, ich sag mal, stagnieren oder, sage ich mal, immer heute noch die gleiche Person sein wie in 10, 20 oder 30 Jahren, sondern man möchte natürlich seine gewisse Erfahrung, seine Kompetenz in gewissen Bereichen einfach weiterentwickeln. Und dort ist es einfach enorm wichtig, dass ihr wirklich euch dem annehmt und kontinuierlich, nicht von jetzt einmalig, sondern wirklich kontinuierlich in euch persönlich investiert. Und wie ihr das macht oder warum es welche Möglichkeiten es auch dafür gibt und welche Wege wollen wir euch einmal hier aufzeigen. Kurz aber zu uns, was haben wir gemacht? Wir haben uns im letzten Jahr 2019, ich hatte schon mal im Abschlussvideo gesagt ähm, von 2019, wir haben über 100.000 Euro letztes Jahr alleine in Weiterbildung für Lorenz und mich gesteckt. Das waren wirklich Coachings, Kurse zum Thema Speaking. Das waren gewisse Thematiken zum Werbung. Wir haben Sales-Schulungen wirklich intensive gemacht mit Sales-Trainern. Wir haben auch noch ganz viele andere Sachen, Thematiken im Amazon-Bereich, Weiterbildung dort. Einfach um in jedem Bereich die nötige Expertise mitzubringen, die es braucht, um ein Unternehmen auf höchstem Level einfach zu führen. Und am Ende ist es so, dass man immer klein anfangen sollte. Ja? Also man sollte jetzt nicht hingehen und sollte sich überlegen, okay, ich brauche jetzt keine Ahnung, Expertise in dem Bereich, also kaufe ich mir alles, was irgendwie in diesem Bereich gibt, sondern ihr macht das so, dass ihr erstmal anfängt, okay, vielleicht ein Buch in diesem Bereich zu lesen und zu schauen, okay, hilft euch das eventuell weiter. Vielleicht ist auch in diesem Buch schon irgendwie ein Feedback oder irgendwie ein Link oder irgendwas zu einem anderen Produkt, welches ihr holen könnt, zu einem anderen Coaching, zu einem Berater, der euch irgendwie weiterbringen können, kann. So könnt ihr einfach kontinuierlich weitergehen, weil die Thematik ist halt, ist genauso, wie wenn ihr euch jetzt 20. Bücher kaufen würdet, ihr würdet sie einfach nicht lesen, sondern kauft euch ein Buch, lest es zu Ende und kauft euch dann das Neue. Das ist genauso wie mit Coachings oder so. Kauft euch ein Coaching, macht das zu Ende und dann kauft das andere Coaching und bildet euch kontinuierlich weiter, denn am Ende ist es so, der, je, je, die Welt dreht sich weiter. Unternehmertum dreht sich weiter, persönliche Weiterentwicklung dreht sich weiter, Forschung und alles, was dazugehört. Der Rubel rollt das ganze Jahr über. 365 Tage im Jahr entwickeln sich irgendwie neue Gelegenheiten, neue Möglichkeiten, neue persönliche Entwicklungen, neue As Gesichtsaspekte generell, ähm, was den Menschen betrifft. Und dort solltet ihr euch einfach kontinuierlich weiterbilden. Gerade aber auch natürlich in eurem Bereich, wo ihr gerade tätig seid. Also angefangen, dass ihr in euch persönlich, in eure Persönlichkeit investiert, Solltet das macht ihr, indem ihr beispielsweise euch Berater holt oder euch einfach mal hinsetzt und überlegt, was für ein Mensch will ich denn in 10, 20, 30 Jahren sein, und dann diesen Menschen versucht, irgendwie der ähnlich da zu der Person ist, die ihr gerade beschreibt, findet und ihn fragt oder sie fragt, ob der euch nicht beispielsweise coachen kann. Oder angenommen, ihr wollt in zehn Jahren Speaker sein, dann macht eine Speaker-Ausbildung. Dann lasst euch dort ein bisschen weiterbilden in dem Bereich. Wie macht ihr Keynote-Entwicklung, Tonalität, Rhetorik und all diese Thematiken? Wollt ihr, sag ich mal, im Amazon-Bereich aktiv sein, dann bucht euch ein Coaching oder einen Kurs in dem Bereich. Wollt ihr generell Unternehmertum? dann sucht euch einen Experten in dem Bereich. Guckt nur, dass der Experte wirklich seine Erfahrung in dem in diesem Bereich hat und seine Kompetenz in diesem Bereich auch hat. Und das Schlimmste ist, wenn derjenige gar keine Kompetenz in diesem Bereich hat. Das heißt, beschäftigt euch intensiv mit der Person, ob diese Person wirklich in der Lage ist, euch das beizubringen, was ihr wirklich braucht. Wenn es der Fall ist, Super, dann habt ihr einen Top-Berater an der Seite, der euch auch wirklich voranbringen will ja, und der euch voranbringen wird auch vor allen Dingen. Und wenn es nicht so ist, dann geht auch nichts zu der Person. Egal, wie schön es sich anhört. Das ist genauso wie äh, mit Coaches. Ihr müsst euch mit den Coaches einigermaßen verstehen, die am Markt sind. Ja? Das heißt, mit euren Beratern, die euch zur Verfügung stehen, müsst ihr euch verstehen, denn am Ende bringt keine Zusammenarbeit was, wenn beide Seiten nicht irgendwie glücklich mit der ganzen Thematik sind, weil dann nimmt man auch nicht mehr alles an. Und gerade wenn ihr ein Coaching macht oder eine Beratung in irgendeinem Bereich macht, dann müsst ihr sie voll annehmen. Lasst, Ihr müsst euch darauf einlassen. Ihr müsst euch weiterentwickeln in diesen Bereichen. Und das ist einfach super wichtig, dass ihr euch das wirklich zu Herzen nehmt. Und es ist super wichtig, dass ihr kontinuierliche Weiterbildung betreibt. Große Persönlichkeiten wie Steve Jobs, Bill Gates, Ron Buffett haben auch alles Berater an der Seite gehabt, die wirklich kontinuierlich an der Person gearbeitet haben, die sie heute sind. Das beschreiben sie auch in ihren Biografien. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Lest euch Biografien von erfolgreichen Menschen durch. Denn diese Menschen haben etwas geschafft, was ihr im meisten, in den meisten Fällen noch nicht geschafft habt. Das heißt, ihr könnt von jeder Person, mit der ihr euch unterhaltet, jede Person, wovon ihr was lest, könnt ihr einfach immer etwas mitnehmen. Alles in allem ist es einfach so, dass persönliche Weiterentwicklung in den meisten Fällen nur passieren kann wenn man sich wirklich mit äußeren Einflüssen beschäftigt. Das heißt, wirklich in dem Input auf euch zukommt. ja, Ihr könnt euch nicht weiterentwickeln, indem ihr kontinuierlich immer nur Output gebt, sondern ihr müsst Input aufnehmen. Durch Bücher, Hörbücher, wie ich eben schon gesagt Coachings, Berater oder sonstigen ähm, Helfern, die euch da unterstützen. Und auch ein wichtiger Punkt, den viele unterschätzen, ja, Oftmals kosten Berater, Coachings oder sonstige ähm, Personen, die euch in irgendwelchen Bereichen unterstützen, einfach Geld. Aber sie haben einen großen Vorteil. In den meisten Fällen haben sie den Weg schon mal durchgemacht, vor dem ihr gerade steht. Und sie können in den meisten Fällen die Zeit einfach verkürzen, die euch wirklich zum Erfolg führt. Und die Opportunitätskosten, die ihr hab, hättet, würdet ihr es selber beibringen. Angefangen von Fehlern, die passieren, bis hin natürlich zu der Sache, dass ihr einfach mehr Kosten, Zeitkosten habt, die, die kommen. Ne? Und ihr müsst eure Zeit ja irgendwann auch mal in Geld aufwerten. Das heißt, rechnet einfach mal um, was ist euer Stundenlohn. Rechnet mal um, okay, ich müsste so und so viele Stunden dafür arbeiten, um selber eventuell zu lernen und so und so viele ähm, könnte ich mir sparen durch die Thematik? Lohnt sich das Ganze vielleicht? Ne? Und natürlich die Fehler, die ihr einfach vermeidet, weil jemand anders euch sagt, genau wie ihr das machen müsst. Angenommen, ihr wollt jetzt ein Speaking-Event machen. Äh, ihr wollt Speaker werden und auf eine Bühne gehen, ja, dann steht ihr dort am Ende des Tages, ja, stell dir mal vor, du hättest jetzt keinen Coach gehabt, der dir alles erklärt hat, da hättet ihr unglaublich viel Zeit in irgendwelche Informationsflüsse gesteckt, die euch irgendwie nichts weitergeholfen hätten und am Ende wärt ihr wahrscheinlich nur halb so gut ähm, rausgekommen, wie steht dann auf der Bühne und performt nur halb so gut, wird danach nicht mehr gebucht. Das sind immer die Folgekonsequenzen, die meist Leute gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben. Ja? Aber man sollte einfach gucken, dass man, wenn man sich für eine Person entscheidet, die kompetent genug ist und auf der anderen Seite, was sie euch wirklich bringt, kann sie euch Kosten ersparen, kann sie euch Zeit ersparen und euch schneller zum Erfolg bringen, als ihr wirklich es selber könntet. Und wenn ihr die Frage mit Ja beantwortet seid, dann seid ihr in guten Händen. Das einfach mal zu der Thematik persönliche Weiterentwicklung. Wir halten das für ein super wichtiges Thema. Es geht halt einfach nicht ohne. Ihr müsst euch kontinuierlich weiterentwickeln, immer einen Prozess haben. Und wenn das der Fall ist, dann werdet ihr irgendwann auch ein grandioser Unternehmer, ein grandioser Selbstständiger oder auch Angestellter. Man muss ja auch gar kein Unternehmer oder sowas in der Art sein. Aber alles in allem habt ihr zumindest die Möglichkeit, viele Wege ähm, in Betracht zu ziehen, die für euch in Frage kommen und einfach euren Weg zu gehen. Und das ist das Geniale an der ganzen Sache. Ich hoffe, ich konnte euch einfach ein bisschen Input zu der Thematik geben. Wenn ihr einfach mal mehr zu der Thematik, persönliche Weiterentwicklung, wie wir das auch strukturieren beispielsweise, wissen wollt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und genießt es. Bis dann, euer Anthony.